Pass auf, die St Strecke, also durch diesen ewig die Strecke ist sehr eng. Parma. Nö, alles gut, ich hab's 12%. Parma? Nicht Karma jetzt. Par Parma. Ja, Parma. Das war jetzt wirklich Karma bei mir gerade. Wer in dem Moment, wo ich gesagt habe, kam der Truck. Parma. Ich bin tot. Du mich verarschen. War so schlecht. Nee, ich lache an den Spielstand. Ich stand da ewig und drei Tage. Oh, bist du schlecht? Da, du musst mal gar nichts sagen, Shioli. Einfach mal den Mund halten. Also, Rocky, sei mal ehrlich. Das hat jeder rausgehört, dass das Ironie war. Ich hab nicht wirklich aufgepasst. Ja, es ja klar, dass du nicht aufpasst. Hey, du. Passt 20-30 Minuten nicht auf bei einer 100 Kilometer Strecke. Ja. So. Ja, das ist doch Klassiker. So. Ja, Rocky, du bist auch schon da. Ja, ich bin ja nicht so slow wie du. Ja, ich war gerade tanken. Ja. War ich schon. Ja. In diesen zehn Jahren, die ich gewartet habe. ich werde dich eh noch einholen. Schön für dich. Diese Doppellegs sind auch immer die. Du ziehst du den Dackel? Ich bin nach links. Ich bin schon mit einer Radseite abgehoben. 130 ist einfach das neue 160. Ja, aber jetzt muss ich jetzt da muss abbremsen. Alter, du hast beinahe den Bus in mich reingehauen. Ja, passiert. Ach, ja. Oh. Okay, weiter. Überraschung, nicht. Schioli. Ah, ich seh den Bus. Nee, nee, nee. Scheiße, wie steht steh. Nee, der pass der auf, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Kein Problem. Ich noch das einfach. Ich hab 4%... Davon ah, der ist. scheiß Dacia! Der scheiß Dacia! Ich hab doch gesagt, ich da kommt noch mehr. Mann, der ist einfach losgefahren! Die ich komme mit 150 und der zieht einfach auf die linke Spur. Die, die nach 100%. Sind. Du hast dich die ganze Zeit von parallel fahrenden Autos beschwert. Ja, da kamen die ersten beiden. Bei 150 im Regen. Könnt ihr auf mich warten? Jetzt kommen hier schon wieder zigtausend LKWs. Was soll das? Auch noch schön welche, die parallel fahren. Ich bin jetzt bei sechseinhalb. In sechs Ja. das. Wie weit hat er dich denn nach hinten gesetzt? Fünf Minuten. Hat oh, er halt aber auch oft Ich hasse Autos, die auf der linken Spur rumschleichen. Ey! Ich hasse LKWs Ich hoffe, wirklich das Auto auch ziehen Und mich dabei töten Jetzt habe ich wieder keinen Speicherstand Man sollte dieses Spiel einfach verbrennen jede oh. Kopie, die es gibt, einfach verbrennen. Oh. Einfach verbrennen. Nichts anderes ist diesem Spiel würdig. Ich bin gerade am Überlegen, was ich hier zerstöre. Also ich habe genug Geschirr hier. Das könnte ich theoretisch alles runterwerfen. Aber müsste ich es halt aufräumen. Das ist blöd. Ja, das ist mein, mein Handy könnte ich zerstören, aber bräuchte ich ein neues Handy. Aber wenn du... Ich könnte meinen Monitor zerstören, brauche ich einen Monitor. Oh. Richtig lustiges sehen, sehe ich. Dann warte einfach. Warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Ich habe noch mein französisch Arbeitsheft auf dem letzten Jahr. So, vorher noch den Umschlag abmachen. Der darf natürlich nicht verschwinden. werden. Nee, der Umschlag ist drin. Willst du eigentlich von dir behaupten, dass du wütend bist? Und welch sind die Aussagen gleich gesteinig? Ach Junge, warum bist du immer noch ein kleines? Du kannst ja verstört werden. So wütend, dass er jetzt anfängt zu sein was Genau deshalb wollte ich auch keinen so langen Auftrag fahren. Das französische Arbeitstest muss So. Ich kann euch ja mal ein Bild von dem Ding reinschicken. Nee, danke. Ich habe einfach 30 FPS bei diesem fetten Nebel und Regen. Ich, mehr. ich hab keinen hm. Regen. Das nee, das soll bei nicht mir ist sogar ein, ist ein Gewitter. Bei mir war ein Gewitter. Ja, bei Aber mir war es ja nur Tag. Regen. Komm, äh, sorry. Da steht ein ne Aus. aus. Oh. ein ah. <lacht> <Sei lacht> vor Oh, was, war das? <lacht> was ist denn? Hä? Hä? Hä? Halb so wild, wir sind ja in der Stadt. Mir wurde plötzlich. Ist plötzlich werden die Leute gefahren. Hä? Wo ist denn hier die. die Werkstatt? Dankeschön. Du bist echt behindert. Nee, ciao. Boah, ich bin vor zwei, drei Tagen habe ich noch ein bisschen erkundet und dann habe ich nicht gesehen, dass da eine Kurve kommt und dann bin ich einfach geradeaus mit 100 in äh, ein Haus reingefahren, gerade einfach so du bist so ein Vollidiot, Junge Ah ne, das, das ist eine KI, lol Ja, also ich, ich habe also ich hatte vorher 100% Aufliegerschaden und dann hat, ist halt auch aufgeploppt, dass ich 100% Schaden habe. aber ja. Nein, so eine was, was heißt das mit dieser Fotostelle, dass du, man die fotografieren muss? Oder? Ja, du hältst an. Fährst mir nicht rein. 6% habe ich bekommen. <lacht> okay, und was mache ich dann? Gehst ins Menü, also SK, und gehst dann unten auf Fotostudio. Ja. Und dann auf Fotomodus. Und dann machst du ein Foto von dem Gebäude. Und dann müsste da Und irgendwie... jetzt, Ich muss mich ja. bewegen, der Ja. Und dann steht da irgendwie so Trophäe freigeschaltet oder so. Trophäe freigeschaltet. Sehr schön. Na gut, Na du alte Burg, Branaccio. Trophäe freigeschaltet. Was machst du denn jetzt? Wer ist mir hinten raufgefahren? Ich wollte da halt durch. Und ich kann es halt einfach nicht im äh, verkraften, wenn, wenn ich da nicht durchkomme. Okay, vorhin hatte ich dann die steam machen musste, um gut 50 kmh weniger. Bist du dumm? Nee. nee. Gibt's in. Äh, gut, ich, ich setz mich nach Pescara zurück. Ja, einer muss jetzt nachgehen. Tschüss. Ich bin im Übrigen der Erste, der den Auftrag dann abgibt. Das wird sich nicht ausgehen, Junge. du jetzt? Du jetzt du. So ein Betrüger. Ich habe mich auch nicht ich Ja. es hat sich doch ausgegangen. Ja, weil ich zurückgezogen habe. Wie zurückgezogen? Ich habe voll viel Platz gelassen. Ich habe gebremst, nachdem ich dich berührt habe. Ja, es war ja nicht mehr Platz da. Ist auch gut, so, dass es du zurückziehst. Du bist ja eh fast komplett hinter mir. <lacht> Dein LKW war am Arsch von meinem Anhänger. Dann ich leben. glaube auch. Also. Hallo? Der Junge, der haben vor mir schlangen. Ich Jetzt innerhalb von drei Sekunden viermal die Spur gewechselt. Du bist noch ein Hater. Ich glaube, ich hätte gesagt auch. Ja, das sowieso. Komm. Perfekt. Rückwärts einparken, sehr spaßig. Nice. Michelangelo. Gummis Auto. Da könnte er übrigens Die Such ein Auto stehen. steht ein gelbes Auto. Es war gefährlich. Es war gefährlich, dass es einfach rüberziehen wollte, wo ich gerade war. Das stimmt. Da hat es auf die Artetour gelandet. Will ein Auto, äh, zum Lied zum Autofahren. Der Mautstelle. Kann man spannend durch Mautstellen durchfahren? Nein. Ich glaube, in der hier nicht. Ich glaube auch. Bist du mich verarschen? Rocky wurde getrennt. Ja, du, äh, hast Rocky mich auch du hast mich volle Kanne in die Maut reingehauen. Ich stand da. Hä, nein, ich wollt, ich hab nicht nein. Ich wollte gerade bezahlen. Du bist, du bist nicht mal mehr im Konvoi. Ja, in der Sekunde nachdem du mich in das Ding gehauen hast, bin ich aus dem Konvoi geflogen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich stecke in der... M du, ey, du, ey, ich war, ey, du warst bei mir die ganze Zeit nicht da. Du bist komplett despawned. Ich steck in der Maut fest. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich schwöre bei Gott. Ja, ich lade in den Spielstand rein und flieg erstmal. So schön. Ja, also den Speicher kann ich nicht mehr nutzen. Dann warte ich mal wieder auf dich. Ich bin durch die Maut gefahren, ohne zu zahlen. Schweinerei. <lacht> ist jetzt in spanischen Staat mit 32 Euro betrogen. Ärgerlich, ne? Das ist wie sechsmal über eine Fußgängerampel laufen in Deutschland. Genau. Ey, jetzt wieso bist du ja jetzt schon wieder schneller? Ich habe mehr Momentum. Ich glaub aber auch. Jetzt an ans Regen. Dafür nutze ich jetzt einen Windschatten. Ich glaub, den gibt's in dem Game nicht. Scheiße. Sieht man auf jeden Fall. Der jetzt mich fast mit dem Auto getötet. Wow. Oh. oh mein Gott, ich muss rüberziehen, ich muss rüberziehen. Ey, du bist so ein Schwanz! Ja, wegen der... wegen der dummen... wegen dem dummen Auto. Ich habe das überlebt. Wie habe ich das überlebt? Mit 18% Schaden nur. Oh. Aber ganz ehrlich, was man das für eine Schwanzaktion. Ich musste rüberziehen, weil das Auto sollte die Dings reingefahren werden, nicht in mich reingefahren. Ja, äh, Und ich musste einmal komplett über alle drei Spuren ziehen, um durch den um durch die Rastplatz zu kommen. <lacht> das, das gelbe Auto. <lacht> ich hab nichts mit dem Auto <lacht> zu tun. Eine Sache, die ich bei Shiuli im Übrigen nicht verstehe, der Junge ist einfach davon genervt, dass ich die ganze Zeit sage dick. Was? Wie dick ist der das dann? Auch nicht. Ja? Sehe ich auch so. <lacht> Finde ich cool, dass, da dass wir da einer Meinung sind.